Servus, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, wieder einzuschalten und ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt, drückt Daumen rauf. Heute mit Erich, das ist dieser ruhige junge Herr, der immer sehr gestresst wirkt. Wenn es euch nicht gefällt, drückt Daumen rauf. Heute wird er richtig ausgebeutet. Wenn es euch egal ist, drückt Daumen rauf. Schon sagt man bei uns. Das sind Maisspeicher, die richten wir her. Wenn ihr gerade in Scheidung lebt, drückt Daumen rauf, abonniert den Kanal. So, jetzt kommt der nächster spannender Teil. Ein spannender Teil. Folgt dem nächsten spannenden. Falls jemand einen guten Arzt kennt für Herzrhythmusstörungen, die Adresse unten in die Kommentare zu schreiben, steigt der Blutdruck. Wir haben jetzt dieses Teil weggebrochen. Das war hier. Das ist nicht mehr das richtige Holz, das wurde schon irgendwann vor 50 Jahren oder so ersetzt mit Fichte, Lerche ausgetauscht. Und hier macht der Erich jetzt eine Schablone hinein, so wie wir es hier schon gemacht haben. Ich werde hier Holznägel einbohren und diese Holznägel mit der Heinzelbank, also mit der Schnitzbank schnitzen. Wir stehen hier im Schattner, ich und meine Schnitzbank, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Hier kann man sehen, wie das mit den Holznägeln war. Ganz außen waren die eingebohrt und sogar durch. Die haben hinten herausgeschaut. Hier kann man auch noch einen erkennen. Herrst, Erich, kannst du kurz hergehen, dass wir schauen, wo man die bohren? Was du sagen Jetzt machen wir kurz eine Lagebesprechung, wo dieser Nagel durchgehen soll. Ich habe Angst, dass das springt und. Ich sind der Ziemlich mittig. So. Mittig und da Eher, dass okay. das da springt, ha? Ja, so das, ja, so. ja ich das richtig aus. Das ist ersten erste Gang. Da brennt man gleich an. Was ist da drin für einer? Okay, das ist ein scheiner Träger. Hier ist die Bohrung und jetzt wird geschnitzt. Ich mache am Schluss eher einen Spitz. Hier muss ich etwas dünner werden, denn das sind 20 x 20 mm. Schauen wir hinten heraus. Und jetzt werde ich hier noch eine schöne Phase an, anritzen. Okay, das muss ich dann mit dem Stemmeisen machen. Da komme ich jetzt so nicht hin. So, hier noch der zweite Holznagel. Ein wenig ist es herausgegangen. Wie weit habe ich hier Fleisch? Genug kann ich hier so bohren. Zwischendurch immer ausreiben. Dann wird er auch leichter hinausgehen. Vielleicht ist das die Lösung. Ist doch sehr hart, dieses Akazienholz. Ehrlich, der Trick ist es, immer Schön alles wieder auszuräumen, ganz herausfahren, nicht in einen durchbohren. Hier habe ich in einem durchgebohrt, da ist der Bohrer so schwer herausgegangen. Mein Herz hat geweint. Den nächsten Hoggelsnagel habe ich schon geschnitzt. Den werde ich jetzt richtig einschlagen, so dass der Regen abbrinnen kann. Der ist streng genug drinnen. Und hier oben werden die nächsten Holznägel eingebohrt. Das mache ich jetzt schnell. Ehrlich, hat die Schablone schon fertig und er schneidet das jetzt alles aus. Das haben wir jetzt ausgetauscht, mit Holznägel angenagelt. Und jetzt kommen die wieder zurück. Die werden wir zum Großteil retten. Oder die, die was ganz kaputt sind, stücken. Oder ersetzt noch neue. Es ist wahrscheinlich etwas laut. Wir haben hier eine Plane hergespannt, dass es etwas Schatten gibt. Ich kann euch das kurz zeigen. <lacht> So. so gute Ideen hat immer der Erich. Er kennt sich extrem gut aus mit so Wüstenklima. Ich glaube, im vorigen Leben war er ein Kamel. Ist so cool. <lacht> Jetzt muss er ja lachen, weil schon da oben hat er es da war er da nicht gewesen. Da, weil da war gar keine Gewässer am Rand, so. Genau, La, Das ist gar nicht original da, gerade richten. So, Na, ich jetzt. Enten da, die sowieso, enten da. Die. So, ja, das, das muss man so sein. Aber die sind oben da gestanden und vorher drunter gewesen und alles. Auf mehr innen umladen, da quer rum. Okay, kannst da da. Das da. Sind, Scherich, da, du auch tun. Scherich, hängst sie dir da in der Mitte, dann kannst du es oben nicht mehr tragen. Wir müssen unbedingt vorbauen. Erstens, weil diese fichtenlatten zerspringen würden. Und zweitens, in der Sagazi bekommt man einen Nagel so einfach nicht hinein. Daher vorbohren. So. Ich soll ich den jetzt aufschauen lassen, dann ist schon ziemlich original. Erich, du brauchst nicht zu tief bohren. Ich denke, das ist Agazi. Du hast den Nagel verkehrt, Erich. So. Passt. Nächste. Jetzt brauchen wir eigentlich die längeren. Sind das die? Hier ist noch eine kurze. Die ist kaputt eigentlich. Und diese hier. Würde so gehen noch, oder? Ja. Innennagel mal der war so. So so. Genau. Ja. Wir sind uns etwas uneinig noch, was? So, das ist jetzt soweit fertig. Uh, oben hier haben wir. ge Stückchen, die Stöße hier und oben muss jetzt noch genagelt werden. Hier haben wir frei auch alles ausgerichtet und so viel vom alten Holz benutzt wie möglich, wie ging. und ja. Dieses Tür, das hierher kommt, das ist eine Lattentür, sagt man zu sowas, die ist jetzt total kaputt eigentlich, aber sie soll trotzdem so weit wie möglich erhalten werden. Jetzt werden wir hinten eine Leiste mit Leim anschrauben, wenn wir nageln, würde das zerfallen, also wir schrauben das und über die Schrauben kommt dann eines drüber genagelt mit zwei Nägeln, damit die Schrauben abgedeckt sind. Leider fällt uns keine andere Lösung ein, es gibt sicher genug Leute, die eine Lösung hätten, aber wir glauben, dass das zerbröseln würde, denn ich werde euch das kurz zeigen. Hier, das ist alles komplett morsch, so dass das Schein ausschaut. Ja. Wir nehmen die, äh, die Kante, die schon älter ist, damit wir so wenig Schnittkanten wie möglich haben. Und jetzt wird vorgebohrt, geschraubt. Also Leim tun wir nicht. So. Hier unten, das schneide ich gleich ab auch, oder? Ja, kannst du machen. In den Jahren hat man das ein Gefühl, wie viel Schrauben man da braucht. das schneiden wir hier ab, denn es geht nicht zu, das ist im Weg. Der Erich hat erst überlegt, ob wir ihnen auch seine eine Strebe geben sollen. Aber das wird sowieso nicht aufgemacht. Und diesen Beschlag werden wir hier jetzt annageln. In Wirklichkeit kann man da gar nicht hineingehen, denn das Schloss lassen wir auch. Oder Erich? Ja, ich würde sagen. Das heißt, das ist nicht begehbar dann. Nur original ist legal. Genau. Nur original ist legal. Schöner Satz. Wir räumen jetzt die Schatage aus, kehren alles aus und dann wird sie geschlossen und wird wahrscheinlich nie wieder geöffnet werden. Historischer Moment eigentlich. Erich kehrt aus. Hier waren irgendwelche Eisennägel drin. Da haben wir mit der Hornzelbank, mit der Heinzelbank, mit der Schnitzbank hier neue Nägel geschnitzt. Das war drinnen und hier bei dieser haben wir auch einen neuen geschnitzt. Da war dieses Teil drin. Diese alten wo sagen, Diese alten handgeschmiedenen Nägel haben wir aus der Schatage herausgezogen. Jetzt wird sie ehrlich wieder gerade machen ja. und so können wir diese Nägel wieder verwenden und schätzen eigentlich die Arbeit von diesem Menschen, der sie einmal gemacht hat. Der hat sicher für den einen Nagel einen Monat lang gearbeitet. Oder nur 10 Minuten. Dann bauen wir das, bauen wir da rein, den großen gehen wir da rein. und der kleine geht da rein. Passt. Jetzt wird vorgebohrt und dann werden diese alten Nägel verwendet, um die Catage für immer zu schließen. Heute ist da das überhaupt aus ehrlich, wenn du diese großen Nägel jetzt reinschlägst. Uh, das werden wir gleich sehen. Achso, passt du größer vor, damit es Interessant wäre auch zu wissen, in welchem Jahr diese Tschadage das letzte Mal verschlossen wurde. Hier, Erich, das geht so. Oh, jetzt geht's auch. Jetzt ist der ganze Zauber mit dieser verschlossenen Tschadage eigentlich dahin. Es ist schon sehr traurig, muss ich sagen. Das ist einer der traurigsten Momente. Wow, das da das wird alles hin. Da wird mehr kaputt. Nein, mehr kaputt nicht, da muss ich da. ja umschlagen da. Da ist fällt alles vernacht, das geht gar nicht umschlagen. Was soll ich der da nicht einführt? Nein, los das, der, der wird los. Das, Nein, der geht's rein. Okay. Da fällt das ganze Tier von Wo ist der Nagel sind Gerade oben. Hälfte umzuchen. Suchen. Das Reinigen, das Reinigen der Chattage hat nicht nur einen optischen Grund, sondern auch die Feuchte wird quasi verhindert, also dass ein, ein, eine, eine Nässe zurückbleibt. Wenn es regnet, wird dieses ganze Laub und diese Erde feucht und bleibt sicher ein paar Tage feucht, bis es wieder trocken wird. Und in dieser Zeit kann das Holz natürlich morschen immer. Und wenn das weg ist, ist dieses Problem eigentlich gelöst. Und es kann nicht nass bleiben. Erich ist eine Maschine am Gebläse, also er hat das jetzt weggebläst, geblasen, damit das wirklich sauber ist und staubfrei. Er mag nur staubfrei arbeiten. Hier kommt eine, ein Regenbrett, oder wie sagt man dazu? Regenbrett. Regennase, damit das hier geschützt ist. Das haben wir weg, weil es komplett vermorscht war. Dieser Balken ist zwar schon etwas hinüber, aber er hält das noch aus, denn Wasser kann keines mehr dazu. Hier haben wir schon ausgetauscht, das haben wir eingepasst, hinten 45 Grad angehobelt, damit das schön dicht anliegt und wir haben das so grob nachgeschnitten. Hier noch eine Originalholznagel. und hier auch das, wir mussten leider stückeln, denn so lange Teile sind schwer zu finden, die schon verwittert sind. Auf jeden Fall ist das hier auch angepasst. Bei dieser Chattage werden wir es nicht anpassen, denn es war auch nicht, bei der war es grob angepasst und bei der war nichts. Das heißt, wir schneiden das gerade ab und es sollte gut sein. Oder, Erich? Ja. ja. Dann brauchen wir jetzt ein Holzbrett. Das können wir eigentlich gleich ja. nehmen. wenn ein Schraube nicht herausgeht und man hat von unten festen Druck geht er heraus. Ja, ich hobel bei ihm sind das genau 45 Grad, bei mir hobel sind das nur 42,5 Grad. Ja, ein bisschen noch schneiden. Ne? Ja, Zentimeter. Muss das auch reißen parallel. Nägel, Hammer. Hier passt es ganz genau. Jetzt können wir das annageln. Soll ich da gleich anfangen? Ja, ja. Wo sind wir da ungefähr? Da kommen. Dein, kommt, kommt. Hier schneiden wir jetzt noch einen Rest ein. Wie gesagt, lange Teile, die abgewittert sind, sind schwer zu finden. Das brauche ich da was. Hm? Mhm. Aber nie was damit auf der Rückseite. Ne? Das ist, das ist so ein Warte mal. Ja, was ist? Schmüller ist keiner, Erich. Ja, ich gratuliere, wir haben die Chatang erfolgreich restauriert. Sie sind wunderschön. Ich habe ihm gesagt, er muss immer in dieses Mikrofon sprechen, sonst hört man ihn nicht. Vielleicht, dass er kurz Hallo sagt. Hallo. Na, so nahe musst du nicht gehen. Okay. Corona. Ah, also, ja. Wir sind geimpft und gespritzt. Und also gechippt. Gechippt. Also, gechippt sind wir? Ja, gechippt, getuned. Gratuliere, Erich, wir haben es geschafft. Die Schadangen sind fertig. Du weißt ein wenig über die Schadangen. Du hast ja großteils wirklich deiner Jugend in Schadangen verbracht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, im Sommer war das immer sehr angenehm, weil der Wind so durchgezogen ist. Ja. Das war ja deswegen auch, dass der Mais schnell trocknet. Ja, also du bist eine, eine trockene Kindheit, Jugend. Genau, sehr, sehr trocken. Im Winter war es etwas kalt, aber sonst, ja, ich wurde ja nicht viel rausgelassen. Okay. Ne? Oder oder, oder, vorher, oder vorher kommt eigentlich eine guri Bei euch in der Region hier sagt man Gur, Guru dazu, oder? Guru? Ja, guri, komm, guri Guri kommt angeblich aus den Ungarischen, also auf Deutsch ist er ja Maisspeicher und ja. in kroatischer Sprache ist eher die Tschadake. Chattake. Ja, genau. Wurde also wirklich von, den, von unseren Vorfahren, jetzt eigentlich nicht mehr zum Mais trocknen, umgebaut, denn angeblich haben die Türken so etwas gehabt als Aussichtstürme, sind dann nach dem Türkenkriegen stehen geblieben und unsere Vorfahren haben die dann umgebaut. Okay, also so ist die Entstehungsgeschichte quasi von den google schattagen genau. von den Guris oder Maisspeicher. Und sieht man denn so weltweit auch irgendwo noch oder, oder weißt du das auch nicht? Hm, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Na, auf jeden Fall. Sagen wir Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Ich glaube, dir hat Spaß gemacht. Ja, war wirklich schön, mit Manuel zusammenzuarbeiten. Es war ein wunderschön. Das, hat das Wichtigste habt ihr hier nicht gesehen. Zum Mittag haben wir Cordon Bleu gegessen. Und ehrlich hat immer sehr kleinen Hunger. Das heißt, wenn wir so ein Cordon Bleu bestehen, lässt er ungefähr drei Viertel davon über. Und ich hoffe, wir, wir haben noch öfters irgendwie gemeinsam Arbeiten, damit wir wegen den Cordon Bleu da Schauen wir mal. Jetzt muss ich mal drei Wochen Urlaub irgendwo entspannen. Irgendwo Aber war es nicht lustig. War nicht so einfach. Ja, Passt. Danke, wir Süperbar. sehen uns. Tschüss. <lacht> <lacht> Egal, du bloß, du auch nicht, Handschuhe und die mit. Schauen schon wieder, sagen so wir gleich wieder auf. Ja. Nix Was, reden. das musst du wegschneiden, also, wo das fällt, weil das ist ein Scheiß. Pass auf, Alex, Nein, das kannst du wegschneiden, wenn man ehrlich da so schnaupe, und dumm dumme, mit dem Wasser dumme, dumme, dumme, dumme, du alles ob hier Warte, noch. Nein, dumme, dumme, das dumme, dumme, das dumme, dumme, Ich spiele Gitarre und meine Kollegin spielt Cello. Ja. Ja, ja das hat noch nie verkehrt, sagen sie immer wenn man ich wo spielen. Das ist ja ungewöhnliche Koalition. Ja, ja. Sehr, ja. ja. Wenn beide falsch spielen, ist okay. Ja, na, sie kann richtig, sie hat das gelernt, sie hat das studiert. Ich spiele falsch, aber das deckt sie dann auch.